aus dieser Grube war letzten Winter. Deswegen ist natürlich jetzt schon wieder ein bisschen Vegetation da drin. Und jetzt werde ich noch einmal ungefähr 20 Kubikmeter rausholen und, und über Winter wieder ablagern. Was man aber total schön sieht, sind die Schichten. Ne? Man sieht da drüben die Humusschicht und wie abrupt die Humusschicht in die Lehmschicht übergeht. Ne? Das sieht man drüben sehr schön. Also das dunkle, das dunkelbraune oben ist der Humus mit vielleicht 20 cm Überlappungsbereich und dann die helle Schicht ist schon Lehm. Und das geht jetzt runter, keine Ahnung, 100 Meter, 200 Meter, 300 Meter, ich weiß nicht wie tief, aber unendlich viel Lehm, auf dem wir da stehen. Ne? Und das ist das Besondere am Weinviertel, dass die Humusschicht so gering ist. Das ist zwischen 50 und 80 cm und man trifft schon auf den Lehm. Und ich brauche da keinen großen Tagbau betreiben, wo ich da keine Ahnung wie tiefe Gruben bauen muss und Gelände ab tragen muss, sondern ich bin eigentlich relativ rasch beim Lehm. Das heißt, jeder Straßenbau, der in Niederösterreich gemacht wird, ist eine potenzielle Fundgruppe für Lehm, was da an Tausenden, Zehntausenden Kubikmeter von Lehm mhm. zur Verfügung stehen würde. Oder jeder Aushub für ein Gebäude kommt man sofort auf den Lehm. Also das Material ist in unendlichen Massen verfügbar, ja? und zwar ohne, dass man da jetzt ganz große komplizierte industrielle Abbausituationen schaffen muss. Ne? Und das ist schon spannend. Und der Lehm ist eben, wie wir es vorher angeschaut haben, das Stück, was wir vorher im Tisch da gesehen haben, da sieht man es sehr, sehr schön. Da sind ja halt diese roten Streifen drin, also mit diesen Metallenlagerungen. Das hat sich halt einfach im, Jahr, im Laufe der letzten paar Millionen Jahre hat sich das halt entwickelt, dieser Lehm da. Ne? Aber es gibt Regionen, wo es nicht so viel verfügbar ist. Ja, klar, das ist besonders einfach hier, weil es so die. Es gibt Regionen, die sind viel steiniger, viel, viel, viel, mehr, viel weniger fest. Also je nachdem, wo man ist, ob das ein Lehm ist, der mit dem Gletscher zu tun hat, ob das ein Lehm ist, der mit Flussläufen zu tun hat oder der mit äh, Bodenerosionen zu tun hat. Da gibt es unterschiedlichste Formen von Lehm, oder mehr Kalk drin ist, weniger Kalk drin ist. Da gibt es geologische Karten von, von, vom Ministerium, da kann man ganz genau schauen, wo welcher Boden ist. Das ist gut erfasst, das sieht man sofort. Und da hat man die Qualitäten des Lebens. Aber da im Weinviertel kann man das Zeug eins zu eins nehmen. Ne? Das ist auch so, wenn ich heute sage, ich, nehme, ich mache mir meinen eigenen Ziegelstömer her, dann kann ich die Mauer praktisch mit, mit ganz, ganz wenig Kosten. Was die Materialkosten brauche ich nicht rechnen, wenn ich meine Arbeitszeit auch nicht rechne, dann kann ich mir die herstellen zum Fast null Tarif, sag ich jetzt was mal. Was für eine Mischung, Lehm zu tut man auch Sandra rein oder ist das noch Ja, ein? ja, das ist sicher so, der ist halt viel fetter. Das heißt, da ist viel mehr Tonanteil drin. Eins so zu eins? Weiß oder? ich nicht, müssen wir die Ziegelhersteller fragen, wie sie es machen, was alles drin ist. Mhm. Kann ich dir nicht sagen, bei den Ziegel kann ich das nicht sagen. Wenn mhm. das ein Gewaderstockziegel, wie die halt früher waren, da hast du da halt auch noch drinnen gehabt, nicht? Da ist es vielleicht eins zu eins gewesen. Ein Teil mhm. Sand, Lehm. Das wäre viel zu fett für einen Putz, das wäre viel zu fett, das würde ich alles reißen sonst. Und dann haben sie Stroh drin gehabt, das es nicht reißt. Und dann hat man den halt Zirkel gemacht, ausgestülpt, trocknen lassen. Und dann sehe ich es, eh. wenn alle Zirkel reißen, dann mache ich mir einen mhm. Weil es kommt ja darauf an, welchen Lehm das du hast. Du kannst ja einen sandigen Lehm haben und du kannst einen ganz fetten Deckel haben. Nicht? Als Lehm und deswegen kann man nicht sagen, mit dem Lehm mache ich immer eins zu eins, das, ist, das stimmt überhaupt nicht, deswegen muss man immer schauen welcher Lehm ist es, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass ich mir das anschaue, Aschlemen oder solche Sachen, da gibt es verschiedene Varianten, dass ich prüfe, was für ein Lehm habe ich zur Verfügung, das machen wir bei den Stepkurs. Ja, da habe ich noch jetzt unterschiedlichste Tests gemacht, es gibt so Kugeltests, das kann man da jetzt nicht mehr machen, weil sie schon getrocknet sind. Das heißt, man kann den Lehm dann nehmen und fängt an, in der Hand den zu überprüfen und schmeißt es dann am Boden und schaut dann, ob es auseinanderbricht oder nicht. Da gibt es einige Tests, die sind eh bekannt. Das man macht dann kann. eine Kugel äh, und lässt dann aus zwei Meter Höhe fallen und schaut dann, wie ist die Bindigkeit. Wenn da genug äh, Ton drinnen ist, also Tonfraktion, dann äh, bindet es und äh, es gibt dann halt eine Deformation von dieser Kugel. Wenn das jetzt ein zu ähm, mager ist, äh, dass die Sandkörnel nicht genug äh, zusammengebunden sind, dann springt das auseinander. Oder was zum Beispiel solche Rollen, wenn man die hält im nassen Zustand, ob die dann abknickt oder nicht. sagt das aus? Das sagt aus, ob das eben tauglich ist oder nicht. Also wenn ich den jetzt zum Beispiel hier ähm, zu einer Kugel forme und sie ist kompakt, und ich schmeiße sie am Boden und sie zerbröselt nicht in, in, in viele, viele verschiedene Teile, dann hat er mal eine gute Bindekraft. Der Leben, dann hat man mal den ersten einfachen Test gemacht, um zu sehen, ob der Leben prinzipiell tauglich ist oder nicht. Ne? Und da kann man dann auch den, den, den Fettgehalt, wie ob er mager ist, ob er fett ist, das kann man dann so ungefähr ganz grob mal testen. Kann man dann auch, ob man es mit dem Messer schneiden kann zum Beispiel und gibt so ganze... Reihe von Tests, die man da anwenden kann. Das habe ich halt hier mhm. ausprobiert gehabt. Ne? Da schaut, da sieht man schon, die ist viel bröseliger da. Ne? da ist der Lehm hat viel mehr Kompaktheit. Ne? Und der, hat, der ist sicher viel, viel fetter wie dieser Der ist viel mager und der ist viel fetter. Ne? Ja, ich würde da gerne die ähm, Aggregatzustände des Lehms kurz erklären und um wie sie die verändern können. Also im Prinzip ist das hier, das Ausgangsmaterial so, diese beiden Elemente ist der Lehm, so schaut der Lehm aus im Boden. Das ist wirklich direkt der, der Aushub hier, also wenn man den Lehm aus dem Boden herausnimmt, ist das eine kompakte, feste Masse, wo man hier sehr schön auch die unterschiedlichen Zusammensetzungen und Schichten sieht, das heißt, hier sind wahrscheinlich ein bisschen Kalkverbindungen, da also sind metallische Verbindungen drin, also man sieht sehr schön den geologischen Aufbau. Also diese kompakte Masse, die wird aus dem Boden ausgehoben und das ist das Ausgangsmaterial für alles. Dann äh, muss es in irgendeiner Form aufbereitet werden. Der erste Schritt ist, dass ich einmal diese lehm, den lehm ungefähr 30 Kubikmeter, äh, vor dem Winter habe ausheben lassen und den über den Winter liegen gelassen habe. Das heißt, da hat es dann drauf geregnet und ähm, Natürlich sind dann auch Frost-Einwirkungen ähm, ähm, gewesen. Und so wird dann dieses ganze Material mürbe und schaut dann im Wesentlichen so aus. Ja, das ist dann ungefähr dreiviertel Jahr später, hat sich das ganze Material dann durch den Regen und durch Erosionen zersetzt. Und dann habe ich hier dieses brüselige Ausgangsmaterial, mit dem ich dann jetzt alle weiteren Schritte unternehmen kann. Das ist der zweite Schritt. Dann wird dieses Material, dieses Lehmmaterial, hier mit Sand vermischt, also diese beiden Elemente werden miteinander vermisst, mit Wasser und dann habe ich jetzt da zum Beispiel dann so einen Putz, der ist natürlich schon hart, das ist jetzt zum Beispiel das hier, wie dann der, der Putz, den wir drin gesehen haben, aufgebaut ist, das ist schon ein relativ kompakt, und was man jetzt sehen kann, obwohl der jetzt schon einige Wochen alt ist, ich kann den, weil er noch leicht feucht ist, immer noch in einer Form ein bisschen bearbeiten und plastisch, verändern, ne? wenn er dann komplett trocken ist, das sieht man hier, so schaut der Putz dann aus, wenn er komplett trocken ist, ist dann eine ganz feste, stabile, harte Masse, die ist ja, so hart wie halt andere Organ um, Mineralische Baustoffe, wie Beton auch. Ne? Das ist dann die Putzoberfläche an der Wand, wie sie fertig ist. Ne? Alles ausgehend von diesem Material hier. Ne? kaufen halt auch die Hersteller das Material, weil das ist halt schon trocken. Das Material, was du vielleicht ausgrabst, das ist noch, noch aus Das musst du selber trocknen. Oder im aufschütten und die Zeit haben dazu und sagst, ja, jetzt lasse ich die, die Baustelle 14 Tage stehen. Und dass das austrocknen kann, dann tue ich mit meinem Aufbau weiter. Deswegen kaufen wir die meisten Leute. Oder sie haben eben die Maschinen dazu, wenn ich halt weiß nicht, einen Traktor habe, einen Zwangsmischer habe und solche Sachen, dann tue ich mir halt schon leichter. Oder einen Radlader oder zum Ausgraben einen Bagger. Nein? das ist nicht so leicht. Das ist schwer. Ja, aber der hat noch einen kaputt eine das ist schon nicht Ja, aber du bist schon beschäftigt. Ja, ja. Mach einmal den Kuchen. Aber das ist natürlich jetzt auch so. Also, äh, in aller Regel gehe ich dann her, ich würde mir jetzt nicht so ein Material äh, holen für solche Ansprüche. Ja. Sondern wenn man das Material jetzt von der Natur aus verwittern lässt, das liegt ein paar Jahre auf der Halde, dann freut das, das macht die Natur für dich. Mhm. Das brauchst du nicht selber machen, die Haken. Du gehst dann einfach her und suchst das Material, das, für das, das ist schon fein ist. So. Und das schaffst du aber. und das nimmst du mit. Das ist viel gescheiter, als wie ich hab solche Brocken mhm. Wenn ich eine Maschine dazu habe, ist es kein Problem, ob das solche Gnaden sind oder ob das schon fein ist. Aber wenn ich keine Maschine habe dazu habe, dann suche ich mir das feine Material. Und das gibt es in der Natur. Das macht die Natur selber die Verwitterung. Denn aus dem Material zum Beispiel kann ich einen Lehmofen bauen. Da wacke ich das ein. Da schmeiße ich das in einen Saudruck rein, oder wie wir das machen, oder in eine Grum Gib ein Wasser dazu, das lasse ich am Tag äh, stehen. Und morgen ist das äh, du da kannst du mir die Hände eingreifen Das zerfällt einfach selber. Nicht? Das Wasser macht das. Und sonst, wenn ich es halt trocken brauche, dann tut man es halt malen. Das ist schon ziemlich, äh, ziemlich getrocknetes, storniges Material. Das gibt es viel feiner, viel schöner. Und das mischen wir praktisch zusammen mit einem Sand und das mischen wir noch zusammen mit einem Stroh. Da kann ich sagen, ein Teil nehmen Aushubmaterial, einen Teil Sand nehme ich mir dazu, einen gröberen oder feineren, je nachdem was ich machen möchte. ein Kopf reicht also ein 0,3er, ein 0,4er Sand, ist super. Und dann gebe ich halt Stroh rein, ein Teil noch Stroh dazu, oder einen halben Teil Stroh dazu, je nachdem wie man das machen möchte. Und das trete ich mir an. Das ist das, was man auf die Bilder gesehen hat auch, das ist wo das man Lappen, was genau, genau, genau, wo ich das zusammentrette. Das kann ich mir praktisch jetzt machen in einem Truhen in einem Trog, in der, der Erden ein graben, Wasser reingefühle in einen lämmigen Boden, oder weiß ich nicht, mit Strohbinkeln ein Gras gemacht, der Plane geben. Da kann ich mir das dann abtreten, gebe Wasser dazu. Und so weiter. Das kann man dann aufmischen oder ich kann die Planen hin und her ziehen, dann dreht sie das immer. Das ist ja ersetzt quasi die Mischmaschine nicht? in irgendeiner Form, weil ich das halt mit der Fürst mache oder mit die Hand mache. Und das kann ich dann zu Kugeln formen und dann habe ich praktisch so eine Kopfkugel und mit dem kann ich halt dann was machen. Je nachdem was ich halt machen möchte. Ich kann das Material nehmen und das Putz verwenden, indem es praktisch auf die Strohballenwand auffischiert und sozusagen auf die Strohwind hier und da praktisch das halt aufbringen, von 0 bis 3, vielleicht, ja sagen wir 3, 3 cm, kann ich das ja Analog einfach aufputzen, weil das ist so trocken dann schon, das kann ich ja so trocken mischen, dass ich das praktisch so dick auf einmal aufbringen kann. Und so also kann ich meine Putzschicht zeigen das mache ich dann mit der Hand, mit dem Kopf und so weiter. Mit dem gleichen Material kann ich aber auch einen Pizzaofen bauen, nicht? oder einen Lehm, einen bauen und so weiter. Gestalterisch kannst du es super einsetzen. Ja, ich aber sagen, wir waren es wahrscheinlich gar nicht zugelassen. So Wie? Das trage <lacht> ich an dem Band. Nein, gut nicht. Was sich auch noch aus diesem Material heraus entwickeln lässt, sind dann Pulver. Also das ist dann, wenn man das jetzt malen würde, durch ein Sieb durchmalt, zum Beispiel. Habt man so ein ganz ein feines Lehmpulver da. Und ne? das Lehmpulver könnte man das verwenden, um feine Putze zu machen oder Lehmschlämmen herzustellen und so weiter. Das ist auch von dem zu dem dasselbe Material. Ne? Einfach der Zustand Aggregat, des Aggregatzustand hat sich verändert. Ne? Und dann kann man jetzt Lehm mit unterschiedlichen Stoffen vermischen. Da haben wir jetzt zum Beispiel die Sandmischung gehabt für den Putz oder man kann Stroh Stroh reinmischen ja. und dann kann man aus so einem, so einem ähm, Material neben Strohmischung, das ist sowas, die kann man dann, wenn man die jetzt ein bisschen feucht machen würde, wäre es ein bisschen kompakter, die kann man jetzt zum Beispiel nehmen, um was auszustopfen, Hohlräume auszustopfen, überall dort, wo ich irgendwas brauche, wo ich dämmen kann, weil das Material dämmt, das hat Dämmwirkung, ja, weil, das, weil Stroh drin ist. Ja kann ich dieses die stroh lehm für Dämmung, für Dämmzwecke verwenden. Also ich kann es von, von harten, speicherfähigen, schweren Materialien, das ist speicherfähig, hat natürlich jetzt wenig Dämmwirkung, bis zu Dämmwirkung kann ich die ganzen, die ganzen äh, unterschiedlichsten Funktionen mit Lehm abdecken. Ne? Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, die Mischung sieht man da, das sind Hanfschäben, das heißt, das sind von den Stielen unten, werden die werden die abgeschabt, hat dann so Schäben, die sind auch mit Lehm vermischt. wird, ist eine trockene Mischung, wie man da sieht, eine ganz feine trockene Mischung und die kann man nicht als Beschüttung im Boden unterbringen und die hat zum Beispiel ausgezeichnete schalldämmende Wirkung. Ja, das kann man verwenden statt Styroporkugeln und statt äh, Styropor-Eistrick und oder, oder Leckerkugeln. Das ist rein nur auch wieder Lehm und, und diese Hanfschäben. Ne? Man auch, könnte man auch zum Beispiel so also, äh, Stroh mit, mit äh, ja, ja, das gibt, das Holz zum Beispiel? Genau, klar. klar Man kann auch Holz verwenden, in dem Fall haben sie halt mit den Hanfschäben sehr, sehr gute Schalldämmwerte errechnet. Da gibt es Berechnungen und die Hanfschäben waren das Beste, weil die halt noch hohl drin sind, das hat heißt, die haben eine dämpfte Wirkung und Holz ist ja dann viel kompakter ne? und, und, und diese Hanfschäben sind viel elastischer, wenn man da drauf drückt. Ja? sieht man, wie es so reingeht. Ne? Ja, das ist so richtig so eine dämpfende Wirkung. Ne? Ich drücke da drauf. und Das macht richtig so eine dämpfende Wirkung. ne habe nicht nicht erfunden, aber das haben Leute eben entwickelt und, äh, und kann man jetzt aber auch selber herstellen. Das habe ich jetzt selber hergestellt. Ich habe Hampfschäben besorgt. Ist auch wieder lokal verfügbar hier im Weinviertel ne? Und mit diesem Lehm hier vermischt. Trocken. Und dann hat man Schüttungen. Ja? Und ich bin immer im selben im selben Materialumfeld. Ja. Ich habe immer dasselbe Ausgangsmaterial mit dem Lehm. Oder Stroh, Hanfschäben oder Holz. Und das hat immer dieselben Eigenschaften. Es ist immer diffusionsoffen, kapillarleitfähig und es ist komplett synthesefrei, synthetisch frei. Ne? Also das ist schon das, wo man halt dann so ein System sich einmal ausdenkt und in dem System drin sich bewegt. Dann hat man auch keine bauphysikalischen Probleme. Ne? Und dann, der nächste Schritt ist jetzt diesen Lehm. Ähm, wir bauen noch ein Experiment mit dem Stampflehmboden, weil dieser, dieser Lehm hier vollkommen ungeeignet ist zum Stampfen. Ne? Zum Stampfen brauche ich einen kiesigen Lehm. Und der ist viel zu, äh, viel zu ähm, sandig, dieser Lehm. Ne? Und trotzdem haben wir dann versucht, ähm, Lehmmischungen zu finden, dass man auch ein Stampflehm mit, diesem, als Grund, mit dem Grundmaterial mit diesem Grundmaterial hier ähm, erzeugen kann. Und so schaut der im Zustand aus. Ne? Das sind Kies. Brocken, die sind bis zu 32 mm, viel größer auch, und da muss man alle unterschiedlichsten Größen schön verteilt haben. Ich ne? brauche wirklich von 0, das sind jetzt die kleineren Größen da drin, sind ne? kleinere, von 0 bis ungefähr 30 mm, schön verteilte Sieblinie, brauche ich Zusatzstoffe für den Lehm, ne? um seinen Stampf in den Boden herzubringen. Das, das ist jetzt Ton oder, oder nee? Nein, das sind Steine, das, das ist Granit. Granitsteine vom Steinbruch. Okay, aber das sehen so lehmig aus. Ja, weil die schon, da ist schon, der, das ist schon der Lehm drauf. Mhm. Der ist nur jetzt ausgetrocknet. Ne? Okay. Und, und das Wichtige ist, deswegen zeige ich es her, wenn man das da mischt, muss der Lehm schön rundum um diese Steine muss der schön umschlossen sein. Ne? Mhm. Und wenn man dann das Ganze miteinander ver verstampft, dann fängt es an sich zu verbinden. Deswegen braucht man hier einen sehr tonigen Anteil. Ja? Und deswegen ist in diesem, <lacht> die Mischung ist das hier und das Ausgangsmaterial ist nicht da, aber es ist ein normaler Gräder, Kies. Also das sind hauptsächlich Granitsteine, die mit dem, mit dem Lemon mit dem vermischt wird und das ist relativ trocken. Also es ist nicht nass, sondern das sind ja alles sehr nasse Techniken und das ist eine relativ trockene Technik. Also das wird relativ trocken eingebracht ja. und dann wird das Ganze verstampft. Und da sieht man jetzt so ein Muster von so einem Stampflehenboden, so schaut er aus. Ähm, ohne irgendeine Behandlung und dann kommt auf diesen Boden dann drauf noch einmal äh, Lehmschlemme, die man dann abzieht und dann wird es poliert und am Schluss schaut der Boden so aus. Das wird die fertige Oberfläche sein hier. Dieses Stück hier. Da ist dann schon das Wachs drauf. Also das ist komplett staubfrei, ne? da gibt ein bisschen eine so speckige Oberfläche und diese, das ist die Lehmschlemme, die ist da in diese Fugen hinein Gibt, versetzt. Ne? überall schließt überall die Fugen hier, ne? diese Lehmschlämme, und das wird dann mit einem Wachs, mit einer Wachsemulsion ähm, versiegelt, ist aber auch diffusionsoffen und das kann man dann wischen, das Ganze. Ne? Und hat dann einen, einen Boden, der nicht staubt. Ne? Das sind jetzt unterschiedliche bearbeiten. Das ist uns. Wir haben da ein paar Tests gemacht mhm. und das ist die beste Art und Weise. Das zu das, so, das, das. Das war jetzt welches? Kanuba? Das ist ne? Mhm. Dieses ja. Element hier. Und das hier? Das ist auch kein Auberwachs, aber das ist flüssig dichter aufgebracht, das ist immer zu dicht. Und das ist eine wachs und das, das dichtet den Boden zu sehr ab. Diese für meinen Geschmack, jetzt diese wachs, äh, das, das heiß aufgetragene Wachs. Und das ist eine äh, Emulsion, die mit Wasser vermischt ist. Die ist Diffusionsoffener. Das ist Leinölfirnis, das funktioniert gar nicht. Das schaut überhaupt nicht gut aus. Ey. Das macht's, ähm, Und da haben wir noch ähm, ein an das Öl noch, also Steinöl natürliches verwendet, das kommt aber auch nicht gut. Also das ist sicher, das hier die beste Variante. Ne? Wird auch meistens so gemacht mit diesem wachsen Früher wurde es so gemacht wie hier, wo wir hier stehen. Das ist auch ein, ein Stampflehmboden hier, ja, also ein historischer. Der ist sicher über 150 Jahre alt, der Boden, den, den Sie hier sehen. Und der ist natürlich schon ausgewaschen, in der und das war früher der Tanzboden hier, dieses dieses Kirtak-Bodens und der ist als Nasslehmtechnik aufgebracht worden. Das ist nicht so etwas mit, mit Kies, so wie hier, sondern da wird das hier nass gemacht und richtig fest gestampft worden. Ne? Und der staubt natürlich enorm und die Oberfläche ist natürlich nie so hart, wie man das sieht, ne? da, wie, der, wie der Boden drin. Ne? Der ist viel, viel härter und kompakter. Ne? Und der Boden hat jetzt auch keine Versiegelung, deswegen gestaubt oder so. Also. Den haben Sie dann im... Bei Veranstaltungen, wenn sie hier Kirtacke gemacht haben, mit, mit Kreide weiß, Das ist so ein Kalk, weißes Kalk eingelassen, sodass halt der Staub, die Staubentwicklung geringer war. Das ist die Stammflammtechnik, die wir kennen im Osten. Und was halt da im Westen vom Westen kommt, ist diese neue Stammflammtechnik, wo man halt mit so großen Steinen richtig verdichtet und dann in der obersten Schicht hier,